Geste Nacht der erste Sommerball, so schöne überall. Doch ich musste immer zu dir sehen, peu à peu, rückte ich zu dir hin. Hatte nur eins im Sinn, was stell ich an, damit ich dich erreichen kann. Das Gefühl, bitte halt mich Nur das eine Mal, lass uns durch das Leben schweben Bitte frag mich, ob ich Solo bin Bitte schau nicht zu den anderen hin Lass mich heute einfach ganz allein Deine allerliebste sein Eine Nacht, viel mehr will ich doch nicht und keine Pflicht, nur mit dir allein die Zeit genießen. Auf etwas Glück lade ich dich ein, mehr soll es gar nicht sein. Ein kleiner Flirt, es werden keine Tränen fließen. Bitte frag mich, ob ich tanzen Lebe. Bitte frag mich, ob ich so bin, bitte schau nicht zu den anderen hin, lass mich heute einfach ganz allein deine allerliebste sein. Drei Uhr nachts, wir sind noch immer da, das letzte Tänzerpaar, all die anderen. Er klingt schon lang nicht mehr Der Saal ist menschenleer Nur wir zwei tanzen weiter ohne Pause Bitte frag mich, ob ich tanzen will Bitte sag nicht, dir fehlt das Taggefühl Bitte halt mich, nur das eine Mal Lass uns durch das Leben schweben